Hallo, wir sind Gretel, Kasper, Ulrike Sch Kund und Joachim Stern. Das Theater Sternkund und ihr kennt uns ja. Wir sind jetzt schon seit zehn Jahren beim historischen Jahrmarkt dabei. Und wir haben für nächstes Jahr zwei neue Puppen, sogar drei. Aber die dritte, die verraten wir euch natürlich noch nicht. Denn wir haben ein neues Stück, das wollen wir euch nächstes Jahr vorspielen. Ja, wir sind eigentlich dazugekommen. Ja, wir sind dazugekommen, hier bei euch auf dem historischen Jahrmarkt zu spielen. Weißt du es noch? Ja, das war im Zoo zur 150 jahr Im Kölner Zoo. Hat uns... Der Dr. Faber entdeckt mehr oder weniger und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, bei euch hier auf dem historischen Jahrmarkt mitzumachen. Ja, und jetzt sind wir seit 2011 dabei. Ja, wir freuen uns, wenn wir uns... Im nächsten Jahr alle wiedersehen. Ja, ganz genau. Tschüss Bis ihr uns. Lieben. Tschüss.